Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal kein Magie-Video, heute gibt's ein kleines Gaming-Video. Wir spielen zusammen mit Rehex eine Runde Warzone und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch übrig zu sagen, viel Spaß mit den Highlights. Ja, nach dem nachsynchronisierten Intro geht es dann jetzt auch endlich ins Game. Äh, wo wollen wir hin? Sag du. das Farmland gehen oder so. Da. Schön, dass ich. Alter, ist. Es... Ich drück einmal kurz drauf. Ach so, das ist sogar mein Marker, hä? Ja. Lol, ich bin lost. Alter, ich sag's dir. Irgendwann gibt's eine Lost-Compilation. Selbst wenn wir die selber zusammengeschnitten haben. <lacht> Weil das was uns passiert ist passiert nicht so vielen leuten wo gehst du hin das haus neben der scheune ja ja Und geh ich auch hier ich, ich glaube hey, hier kommt niemand hin weil ich wäre gerade fast schon wieder okay, abgestürzt Leute. weil ich gegen das dach geknallt bin. Oh, ich er geht nicht ins fenster rein ich habe eine shotgun aber ich habe auch eine sniper falls du die gleich willst kann ich die droppen ja, vier. Ich hab den Lötbrenner. Lol no, der Skin lädt nicht. Doch, der Skin hat geladen. Und, hä? Die, das war doch eben eine ganz andere Waffe. Ihr seht jetzt ein Replay. Wenn ich schaffe, das einzublenden. Falls ich nicht schaffe, cutte ich die Stelle einfach raus. <lacht> also, falls ich schaffe, Replay, was das für eine Waffe war, und wenn ich ganz krass bin, auch in Zeitlupe. Hä? Hier hat sich gerade auch schon wieder geändert. Du willst mich auch verarschen, ne? Hier ist ein Scharfschützengewehr. Da ist ein Scharfschützengewehr. Warte mal, hier ist ein besseres Scharfschützengewehr für dich. Hier ist ein Scharfschützengewehr. Der Ozeanograph. Symonie dafür Da. Ich snipe eh nicht deswegen. Nämlich die Sniper, die da liegt auch nicht mit. Weil ich bin zu so lost, um zu snipen. Lass einfach auch. straight up für einen Drop gehen. Also, Digga, wir haben ja beide kein Geld. Wir sind beide arm. Nein. Digga, hier waren wir doch schon. Ich bin lost, ne? Nee, das Sollen wir da hin? Also, also da unten auf der Straße, unten auf der Straße. Der ist rund unten lang gesprintet. Unten. Ich gehe hier unten ans Fenster. Der ist da gerade lang gelaufen, kommt Jeder vielleicht auf unser Haus jetzt zu. Vergesst, was ich gesagt habe. Er ist jetzt hier wahrscheinlich der drin und geht dann nicht. wahrscheinlich außen rum. Oh Gott. Ich habe hier eigentlich eine gute Sicht auf das Haus, wo er jetzt drin sein müsste. Also hier drüben. Ich hoffe einfach, ich krieg mit. Lol. Lol. Lol. LOL, Lol. Lol, wo? Lol wo kommt er her? Ich war Wärst du gewesen? Ich bin einfach durch ihn durchgelaufen. Bestand das die ganze Zeit hier oben, weil ich weiß gar nicht, wie er mich... LOL, er hatte, kann. er hatte die, äh, er ist hier die Treppe hoch und hat dann, er hatte diese, äh, Ich hab, also, heute ist wirklich wieder, wirklich, hier willst du den Hardbeat. Ähm, der hatte die explosiv ja, Was soll ich mitnehmen? Diese Explosiv-Shotgun, ja, die mit. Wieso, ich hab, hab zwei, zwei Waffen. Die ich ge gut gebrauchen kann. Gut. Obwohl warte ja, ich nicht. Oder auch nicht. Warte. <lacht> warte doch nimm mit. Ja, dann nehme ich die für die... Hier, dann hast du eine Nahkampfwaffe, falls du willst. Äh, ich glaube, unten ist jemand reingekommen. Ich meine, ich habe eine Tür gehört. Und ich bin einfach nur goddamn lost. Da ist doch jemand ja die tür ist auch offen der ja, von dem typen du genius ja aber wie hat wie ist der denn an mir vorbeigelaufen ich stand doch da vorne am fenster da stand ja da stand ich am fenster wieso ist der, der, hat, der hat dich wahrscheinlich nicht gesehen ich bin einfach zu gut getan vor allem das ist derselbe operator den wir haben das andere skin ist das der das ist Boden Sand oder ist umgariert. das unten Wait. Wollen wir runter pushen einfach, ganz schnell? Niemand. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, da ist niemand. Ja, Mann. Du hast ja erstmal richtig, erst richtig schön in meine Schüsse reingestellt. <lacht> erst mal schön vor mich gestellt Ja, ich habe explosiv, Shotgun. Man weiß ja. Nie. Brauchst du Shieldplates? Nee, natürlich. Ja, vielleicht kann ja sein, dass du selber welche hast und die noch nicht genommen hast. Ich habe da welche hingelegt. Hier ist ein Teil einer Panzerung. Beziehungsweise eine. Oh Gott, ich werde gesniped. Die sind unten beim Drop. Das sieht man durch das Thermalvisier nicht. Warte, wie weit fliegen die Shotgun-Schüsse? <lacht> wie weit fliegen die Shotgun-Schüsse? Ja, die hocken da unten. Ich hab ja mal versucht hier. Warte mal, ich schieß mal da rüber. Ne, die. Ach, die sind auf Klo Ja, ist ja auch eine Shotgun. Ich bin ja richtig schlau. Hast du äh, Shotgun-Muni noch? Ich hab nicht mehr viel. Aber das Gute ist, alle Gegner sind Two hit. Das ist nice. Thank you very much. Du kannst mit dem Ding theoretisch, wenn du alles triffst, vier Gegner töten. Ja, Feuer einstellen! Unten, vor allen Dingen unten, im Untertitel sage ich jetzt mal einfach, wo schießt du hin? Was sagt dein Charakter? Feuer einstellen! Da hinten. Pass auf. ja, hab's gesehen. Kannst du das Fenster irgendwie zerstören? Hm, Wieso geht das Fenster nicht kaputt? Ja, Was hat er für eine Waffe, Bruder? Irgendeine DMR oder so? Ich Sehe nicht mehr. Oben im Haus, oberstes Fenster. What? Hä? Ich hab ihn nicht mal gesehen. Komm her. Hä, hey, komm du doch hierher? Ich, ich kann da nicht hin. Nee, überhaupt nicht. Ich äh, kann da nicht hin. Ich kündige. Ich kündige. Ich hab seit Keino. Oder ist das ist da eine Keilo? Nee. Ist, ha! Lost. Das ist ein M13. So ein Oh Gott, Alter, ich habe ihn so weggebürstet Der ist in mich reingelaufen. Okay, MP5. Bleib hier oben. Also ich warte bis du. Ich brauche einen Drop. Lol, du hast Minecraft getötet. <lacht> Die ist einfach Minecraft. Also wenn ich im Schnitt hinkrieg, zoom ich daran wollen wir un unter uns direkt Lamba gehen, also da ich zu den Häusern? Weiß, nicht. Ich hab halt Bock auf eine Lieferung, ne? Da wollen wir dahin. Ne, also ich flieg schon dahin, also. Ich kann mich nicht ja. mehr umentscheiden. Die wäre schon nice. Ich denke nicht, dass hier noch so viel ist. Hier wurde schon überall gelootet. Die Texturen laden bei mir nicht. Die Texturen laden bei mir nicht. Wieso laden die Kacktexturen nicht? Ihr kommt. Oh ja. Gott, da ist gerade jemand runtergesprungen. Ne? I Lol, no, du hast eine Waffe. Hinter dir da. Ne? Pass auf, ich gehe dahin hin mit meiner PKM. Der ist gerade hochgegangen. Der ist gerade hochgegangen. Wird werd beschossen. Team wiped! Weg mit euch! Du hast die beide weggemacht, Alter. Von hinten, Alter. Richtig schön, räudig. Einfach so von... sein muss. Alter, Alter, nee, das noch einer, das noch einer. Im anderen Haus, im anderen Haus, Hilfe, Hilfe! Als wenn die mich so... Ich gehe ins Haus, ich gehe ins Haus, ich krabbe rein. Schaffe ich easy hier. Ne? Die hocken im anderen Haus, ich kann mir keinen Loot holen, ne? Die kommen, die kommen, die kommen hinter uns. Glaube ich. denke ich. Kann auch seine F1 setzen. Hab ihn tot. weil ja, halt. Wie hat Hint er mich nicht gesehen? Haben, ne? Wie hat er mich halt nicht gesehen, ne? Weil ich hasse PKM eigentlich. Ich hab die beiden halt nur aus Glück von hinten geholt. Ich fand's solid. Hier ist ein M13 und eine HDR. Hier ist halt hier ist FM4. folgen die. LOL Nee hä? Da stand gerade Hybrid. Fast. Shield ist Break. Ist KO. Weil ich bin zu so lost, um zu so snipen. Alter, solid. Hat einen Hit, also der der am Boden ist. Finish. Da oben ist noch irgendwo einer. Also, der ist den Berg hochgegangen. Es kann sein, dass er jetzt zu der Lager, zu, zu der Lagerhaus. Ich kann doch ein bisschen snipen. Also, ich fand, es war jetzt nicht bad, so. War so nicht. Da hinten. Ich seh den nicht. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die zu snipen. Ich seh die halt nur ganz bisschen. Okay, das lohnt sich echt ja. nicht. Äh, Zone! Zone! Zone! Zone! Zone! Äh, Lass nimm auf, die Karren! Ich, yeah, ich pass hier nicht durch. Du willst mich auch verarschen. Ich komm hier nicht drüber! Oh no. Ich hab ne Gasmaske. Gut. Ich Mr. Die Mr. reicht Mr. aber Mr. nicht. Ich komm in die Zone noch. Ich komm noch in die Zone. Ich komm noch in die Zone. Alles in Ordnung. Das war jetzt Miroslav, ne? That's right, that was very Miroslav. Miroslav Klose. Pass auf, hier direkt vor uns, wenn du hier in die Zone läufst, sind äh, Schüsse. nämlich Schüsse wahr. Du nimmst Schüsse wahr, echt? Ich nicht. Hier oben, ne? Ja, hier schön hinter was dem... Noch? Da oben, da oben, da oben. sehen ich sehen. ja lass einfach ignorieren lass weitergehen oder halt hier so die Schüsse sind ein bisschen closer ne oh Gott die Zone hinter uns hinter uns pass auf pass auf der wird uns wahrscheinlich überfahren hinter uns hast du ihn einer ist noch ein. da ne da vorne also ich habe gehört dass du irgendjemanden gekillt hast ja habe ich auch einen von der Seite hier aber ah, da war noch einer auf der anderen Straßenseite ist klar es sind glaube ich noch ein paar Leute einfach von Baum zu Baum Wir müssen move ne? ja er ja, das ist rüber da da vorne da vorne da vorne Scheiße. ist ist aber nicht durch mich Der swiped. Hast du ihn? Nein, aber der war knockt, hat sich selbst sich drücken und hat sich dann. Gut. Aber der hat noch auf mich geschossen. Ich mein, nein, von der Seite noch, von der Seite gesniped! Warte, warte, ich gehe hier hinter den Baum. Ich gehe hier hin. Oder du holst sie, du holst sie safe. Nein. Hast du? Ich geh hier hinter den Baum! Na, schade. Ich habe ihn nicht Baum gesehen, wieder. weil er sich hingelegt hat. Digga, wo war er denn bitte? Vor allem wie er mich geholt hat. Lächerlich. Das war's mit dem heutigen Video. Ich habe leider noch kein Outro, deswegen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.